Gedankenkreise, Gedankenkreise, du liegst wach, die Welt liegt leise, nur dein Krach, dein Herz pocht schnell, dein Kopf schreit schrill, dein Atem brennt, doch schweigst du still, du liebst das Leben, sagst du dir, doch hast du deines, hast das hier, Du willst nicht sein, du musst es doch. Du willst gern schreien, doch tut's deinen Kopf. Gedankenkreise. Du liegst wach, als ob ein Dämon dich verlacht. Und was du tust, wohin du gehst, er wird und wird und wird nicht still. Es braucht noch Mut, dein Plan doch steht. Und schließlich spürst du, was du willst. Du hast die Macht so scharf und glatt. Du schneidest Krach so einfach ab. Der Krach zerfließt, dein Kreis erschließt. Du weinst und liebst und hoffst, das sprießt. Gedankenkreise. Du liegst wach, die Augen Kreiseln, noch dann matt. Gedankenkreise der Krankengleise. Ausbrechen, auffallen, aufbrechen, ausfallen. Drauffallen, drauffahren, ausfallen. Auffahren. Manche meckern, weil das Getriebe hängt, doch niemand sieht, wie es das Staubkorn springt.